Wie kann ich in SPSS Werte in verschiedenen Variablen zählen? Zunächst mal verwenden wir wieder diesen Beispieldatensatz, den SPSS zur Verfügung stellt. Und dann habe ich mir eine Fragestellung überlegt, um mal zu zeigen, wofür man das überhaupt braucht, die Werte in verschiedenen Variablen zu zählen. Und zwar wollen wir die Fragestellung beantworten, in wie vielen der fünf Bereiche, die hier aufgezählt sind, ist der oder die Befragte sehr zufrieden. Schauen wir uns das mal im Datensatz an, was das überhaupt für Bereiche sind. Und zwar wurden die Leute hier gefragt in einem Einkaufsladen, wie zufrieden sie sind mit diesen Bereichen hier. Also es fängt an beim Preis, dann die Auswahl an Produkten, die Organisation, Service und die Qualität der Produkte. So, diese fünf Zufriedenheitswerte wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und zwar kann man hier jetzt gucken bei den Werten, welche Ausprägungen diese Variablen hier haben. Und Das sind jeweils fünf Ausprägungen von 1 gleich sehr negativ bis 5 gleich sehr positiv. So ist das hier bei allen diesen fünf Zufriedenheitsvariablen. Und wenn wir jetzt nochmal in die Fragestellung gucken, wir wollen jetzt wissen, in wie vielen der fünf Bereiche der oder die Befragte sehr zufrieden ist. Diese Bereiche sollen also gezählt werden. Dafür gehen wir folgendermaßen vor. Transformieren und dann wählt man hier aus Werte in Fällen zählen. Dann haben wir jetzt dieses Dialogfeld. Wir fangen mal hier oben links an. Dort kann man den Namen der Zielvariable eingeben. Die nenne ich jetzt einfach mal Anzahl. Dann kann man hier eine Beschriftung eingeben. Da wird dann also ein Variablenlabel erstellt. könnte man zum Beispiel schreiben Anzahl der Bereiche, mit denen der die Befragte sehr zufrieden ist. So, und jetzt können wir auswählen, in welchen Variablen gezählt werden soll. Das sind in diesem Fall hier diese fünf Preisvariablen. Sie können die da einzeln reinklicken oder Sie können auch hier mit der Shift-Taste alle fünf auswählen und dann hier reinklicken. Und dann, ganz wichtig, müssen wir jetzt hier noch definieren, welche Werte sollen denn gezählt werden. In diesem Fall wollen wir ja den Wert 5 zählen, weil das bedeutet, dass die Person sehr zufrieden ist mit dem Bereich. Also hier Werte definieren, Wert 5. Sie sehen, man kann hier auch Bereiche zählen und so weiter. Das wäre dann in anderen Beispielen relevant, wenn Sie sich für einen ganzen Wertebereich interessieren. Dann klicke ich auf Weiter. Achso, Moment, hier muss man noch auf Hinzufügen gehen, ganz wichtig, damit der Wert auch hier dann in dieses Feld auf der rechten Seite übernommen wird. Dann kann man auch weitergehen und das Ganze dann auch in die Syntax einfügen. So, wenn Sie es eingefügt haben, sieht das erstmal nach relativ viel aus, ist aber eigentlich sehr simpel aufgebaut. Und zwar, hier fängt es mit dem Count-Befehl an, dann haben wir dort Anzahl stehen. Das ist der Variablenname, den ich ausgewählt habe für die neue Variable. Dann ist gleich und dann werden einfach die fünf Variablen, in denen gezählt werden soll, hintereinander aufgelistet. Und der Befehl wird dadurch abgeschlossen, dass dann in Klammern hingeschrieben wird, welche Werte gezählt werden sollen. Einfach nur diese Befehlsbestandteile. Und dann wird eben zusätzlich noch ein Variablen-Labels-Befehl hier erzeugt, indem eben dieses Label, was ich da eben im Dialogfeld eingegeben habe, automatisch dann erzeugt wird. Und das Ganze wird mit einem Execute-Befehl abgeschlossen. Das ist immer so in SPSS bei allen Befehlen, bei denen eine Variable erzeugt wird, dass wir diesen Execute-Befehl brauchen, um den Befehl auch vollständig auszuführen. Also markiere ich das hier mal alles zusammen und führe das aus. Und dann schauen wir uns mal in der Datenansicht an, wie das Ganze jetzt aussieht. Also ich wechsle hier von der Variablenansicht in die Datenansicht, gehe dann ganz ans Ende des Datensatzes und da finde ich jetzt hier wieder diese fünf Zufriedenheitsvariablen. Und zusätzlich finde ich jetzt, das lösche ich hier einmal, finde ich jetzt hier die Variable Anzahl. Und diese Anzahlvariable ist die, die ich jetzt gerade eben erstellt habe. Dann wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie diese Werte hier zustande kommen. Wir haben hier den Wert 1 stehen. Wie kommt das zustande? Es wurden diese fünf Variablen hier betrachtet. und Dort wurde dann gezählt, wie häufig kommt in diesen fünf Variablen der Wert 5 vor. Das ist hier einmal. Also wird hier eine 1 reingeschrieben. Nehmen wir mal einen anderen Fall. Nehmen wir mal diesen hier. Da haben wir die Zufriedenheitswerte 3, 2, 2, 1, 3. Das heißt, die 5 kommt gar nicht vor, also wurde hier eine 0 reingeschrieben. Dann haben wir noch ein letztes Beispiel, und zwar diese Person hier. Da haben wir die Zufriedenheitswerte 5, 5, 5, 4, 4. Das heißt also, der Wert 5 ist 3 mal vorgekommen, entsprechend wurde hier eine 3 reingeschrieben. So, und diese neue Variable können Sie jetzt natürlich weiterverwenden. Beispielsweise könnten Sie jetzt einen Mittelwert berechnen für diese Variable. Das machen wir mal kurz. Means Anzahl. Und gucken uns mal das Ergebnis an. Dann sieht man jetzt hier, dass der Mittelwert bei 0,95 liegt.